Ja, wir sind jetzt gleich da. Ihr hattet recht. Der Magister will euch töten lassen. Diese Schikanen werden meine Forschungen nicht stören. Heute ist eine Eklipse. Und ich habe vor, sie zu dokumentieren. Aber er will euren Kopf... Lieber erleuchtet sterben, als in Unwissenheit zu leben. Er wird noch vor euch sein Ende finden. Ich mag seinen Gedankengang irgendwie. Der Typ ist voll verträumt, aber ich mag ihn. Irgendwie. Jetzt also muss ich wieder so weit laufen. Meine Fresse. Ja, es macht schon Sinn, dass es so weit versteckt ist von Kopernikus entfernt. Ich will nur eine Entfernungsanzeige, deswegen mache ich das. Ja. Also er ist schon ein bisschen sehr verträumt teilweise. Auch seine Ja, ich kann schon sterben. Hauptsache ich habe alles, was ich wissen wollte. Oh, das ist ein Bug in der Map unten rechts. Das Gebäude wird nicht ganz angezeigt anscheinend. Mal kurz? Hab ich hier noch einen Aussichtspunkt in der Nähe, den ich nicht gemacht habe? Nö. Okay. Auch geschafft, alles ah, hin und her laufen manchmal ist echt mühsam, aber ja, es ist okay. Eben, es macht Sinn, dass Copernicus nicht so zehn Meter von seinem ärgsten Feind versteckt ist. Das hat so gepasst mit Missions Die Wahrheit zu verleugnen macht sie nicht unwahr. Menschen sind faul. Sie glauben an das was sie glauben sollen meine besten männer suchen nach kopernikus er kommt ja das werden wir noch sehen requiescat in pace jawohl ich auf die flagge gesagt. Aus dem Gebiet... Oh fuck, wie groß ist denn das Gebiet jetzt? Ach so, ja, nicht allzu groß. Äh... Uh, well... Ich renne mal in diese Richtung, weil ich muss wach, wahrscheinlich eh zu Kopernikus noch mal. <lacht> Sorry. Aber ja, bis jetzt wurde ich ja noch nicht mal gesehen, also von daher, das war jetzt schon eine gute, äh, ein gutes Attentat. Ich weiß nicht mal, ob die mich wirklich suchen. Ja, ich habe über richtig überlegt, seht ihr mal. Nein! Der so ganz anders jetzt. Scheiße. Aber ist gut, ist gut. Mal hier durchlaufen. Easy. Richtige Alkita. Ich weiß auch noch nicht, ob wir die ganze Romulus-Storyline schon machen können. Aber ich glaube, wir kommen recht gut mit den Kapiteln durch. Also ich glaube, wir können wirklich noch mehr Side-Missionen machen, so. Ich habe mir vorhin überlegt, ob ich den schon callen soll und dann habe ich gedacht, ich warte kurz. Aber jetzt hat er geschossen, jetzt wird er halt umgebracht. Selbst schuld. Da ist ein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt warten muss, bis die wechseln oder ob ich die schon losschicken kann. Okay, die sind jetzt voll. Und die Meisterleistung kriegen sie jetzt noch mit einem Level mehr. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Habe ich jetzt noch Assassinen hier? Nein, gut. Gleich wieder. Der eine ist noch in einer, in einer Minute, ist er wieder da. Aber jetzt gerade nicht. Also, ja, manchmal lasse ich das in Videos drin, manchmal nicht. Oh, oh. Also, das war ein Timeding. Der Mörder ist fast hier. Die ganzen Soldaten sind nur Ablenkung. Der Mörder kommt jetzt darauf. Den muss ich loswerden da. Da ist auch im Fokus auf Kopernikus. Diggy, kannst du bitte nach dem treten? ist verdammt mühsam. Ich wollte ihn halt die ganze Zeit schon hauen, jetzt passiert einfach nichts. Und der letzte noch. Ist die Welt Boah. wundervoll? Uh. Einiges davon. Seid nicht so emotional. Ihr werdet merken, dass alles einen Sinn ergibt. Vielleicht. Cesare hält sich für den Mittelpunkt von allem. Doch kreist er nur in der Peripherie, so wie wir alle. Wusstet ihr, dass vermutlich die Sonne der Mittelpunkt des Universums ist? Nicht die Erde? Ich sehe die Bewegungen von Mond und Sternen und kann doch nur beobachten. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Dieses Zeitalter der Vernunft ist nur der Anfang eines Endes, das ich nie sehen werde. Eines Tages werden wir die Welt beeinflussen können. Mit der Kraft des menschlichen Willens das Licht nutzbar machen und vielleicht gehen Himmel reisen. Aber ich greife mir selbst voraus. Zuerst müssen wir die Sonne im Mittelpunkt sehen. Für mich klingt glaubhaft, was ihr sagt. Ihr solltet mir nicht einfach glauben. Nicht bis ich es beweisen kann. Bald. Gute Nacht, Ezio. Und hab Dank. Okay, das war jetzt schon cool. <lacht> ich mag das. Damit müsste die Kopernikus-Story dann fertig sein schon. Das war schon spannend. Ich mochte das sehr. Muss ich zugeben. Also. Jetzt gucken wir mal, was wir weitermachen. Okay, ich habe vergessen, Start zu drücken. Wir haben auf jeden Fall, jetzt, ich zeige das nur kurz, kurz äh, hier gerade den Hauptmann getötet. Das war recht unspektakulär also für dieses Gebiet hier unten. Der saß auf einem Pferd. Ich kam rein, habe direkt das Pferd gesehen. Dann konnte ich gegen den kämpfen halt so zehn Männer oder so, die ich töten musste mit Assassinen zusammen. Jetzt wollte ich auf den Turm rauf, ich habe jemanden umgebracht, wurde angegriffen. Deswegen kämpfen jetzt schon wieder. Ich habe meine Buddies geholt, die übernehmen das jetzt und ich kann hier rauf. Natürlich kann er sich da nicht festhalten, obwohl er sich da festhalten kann sonst. Nur halt jetzt gerade nicht, weil er keinen Bock hat, keine Ahnung. Okay, das reicht auch nicht. Das heißt, ich bin wieder falsch. Ja, sind diese Türme so sehr... Jawohl, danke schön. Jetzt habe ich Shortcut. So, den nächsten Bordertum. Ich will die zuerst Bordertum machen jetzt. Deswegen ist es gar gut, dass der hier war. Wunderschön. Nice. Cool. Das es dann eigentlich auch schon, das wollte ich jetzt auf Video haben, kurz. So, mit diesem ganzen Teil auch, das ist ganz nice. Gleich. So, wir machen ganz kurz den Arzt, trotzdem. Der müsste hier unten sein, und dann gehen wir kurz zum Aquädukt mal. Weil jetzt, wo wir den Borgia weghaben... Und das Aquädukt war ja nicht teuer, also ich könnte jetzt eigentlich zwei Aquäduktteile nochmal kaufen hier gleich. Ich hoffe mal, dass anderes auf. Das war zum Norden von hier da drüben. Das ging ja vorhin nicht, da hat mich voll angefickt, so ja du musst schon zuerst Borgia und so. Das Versteck von Romulus in den Diokleta Diokletiansthermen. What the fuck? Okay, ich habe auf jeden Fall Romulus Versteck frei. Ist okay. Äh, jetzt muss ich kurz gucken. Das dürfte auch frei sein. Genau, dann können wir das auch noch holen. Da ist es. Ich dachte die Aquädukte geben auch Werte. <lacht> Oder habe ich mich da getäuscht? Ja, ich mache hier auf jeden Fall trotzdem. Nice. Jetzt kann überall Wasser durchfließen dann. Ist das ein Grafikfehler oder muss das so sein? Jetzt fließt ja das ganze Wasser hier runter, oder? Ach so. Und es da halt kein Wasser fließt. Okay, aber das war schon die Idee, dass das überall jetzt dahin ist. Okay, cool. Start. Alright, wir sind da für den zweitletzten Turm. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe Geld gekriegt. Mal kurz. Der ist da oben. Irgendwie muss ich in dieses Viadukt reinkommen. in dieses Aquadukt. Ach, nee, warte mal, das war der Turm. Der ist hinterm Aquädukt. Ich kann ihm aber auch einen Assassinen auf den Arsch hier ja. das geht auch. Aber nicht, wenn er da hinten ist. Lass mir ruhig auch helfen, weißt du? Ich habe jetzt zwei 10 geholt, mal. So, jetzt kämpfen wir uns einfach mal durch. Ich weiß, Combat ist nicht mega schwer, aber ich konzentriere mich trotzdem ein bisschen gerade. Okay, viele Leute hauen schon ab, das ist gut. Großen Soldaten bleiben noch. Ich hau gerade mein eigenen Assassin. Und da habe ich, okay. Der oben kriegt es gar nicht mit, so wie es aussieht. Schauen wir die Kiste auf. Jetzt müsste ich da eigentlich hoch können. Gegen den kämpfen gehen. Ist der oben? Der ist ganz oben. Ah, erreicht reicht nicht. Warte mal, der kommt da nicht hoch. Ich kann dem kein Attentat anhängen. Das heißt, es wird jetzt ein faires 1 gegen 1 hier. Oder so. Dem ich einfach runtertrete. Kommt schon, ihr Wir müssen einen gehen. Ich glaube, die macht mehr Damage. Der hat vier Liebe. Puh. Beautiful. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und damit können wir schon wieder neue Assassinen rekrutieren und oh, ich muss aufpassen. Komm. Ja gut, also ich mach mal weiter. Ich melde mich wieder, wenn was Interessantes ist. Also ihr seht den nächsten Abschnitt dann sofort wieder. So, ich weiß, ich habe gesagt, ich mache weiter, wenn es wieder interessanter wird. Ich dachte jetzt, ähm, wir kommen ziemlich ans Ende. Ich habe jetzt alle Kunsthändler gekauft, 17 von 18 Tunnels und so weiter und so fort. Ich dachte mir, wir kommen zu langsam ins Endgame, deswegen starte ich doch einfach mal eine Aufnahme hier wieder weiter. Und wir gehen mal kurz ein bisschen zusammen durchs Land. Beziehungsweise machen für ein paar Minuten mal weiter. Ich muss einen Assassinen rekrutieren. Wir machen nachher gleich die Romulus-Mission, die ihr rechts noch seht auf der Map. Zuerst müssen wir aber kurz in diese Stadt rein. Da. Das war nicht das, was ich wollte. Denn in dieser Stadt geht es einerseits Assassinen zu holen. Das müsste da vorne sein. Sieht unterdessen so aus, wenn ich das mache. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr habt dieses Leben gerettet. Bitte nehmt es und verfahrt damit, wie es euch beliebt. Ich werde es euch mit Schweiß, Blut und Treue danken. right. Dann haben wir schon wieder, wo war das, auf der anderen Seite dann, ein Gebäude zum Kaufen. Ich finde, in dieser Ecke machen wir nochmal eine Kriegsgilde hin. Also eine Schöldnergilde. 17 von 18 Tunnels ist echt krass. So, diesen Tunnel da hinten habe ich anscheinend schon. Das erstaunt mich ein bisschen, aber... Irgendwas war hier hinten anscheinend. Äh, das heißt... Map, Map, Map. Aussichtspunkt, Aquädukt und Arzt. Dann Schmiede und dann gehen wir rüber. Ich mache zuerst einen Aussichtspunkt. Wenn ich da überhaupt schon hochkomme. Ah, das kann wieder sein, dass das der Aussichtspunkt ist, bei dem ich erst jetzt hinkomme, wenn ich das gekauft habe. Genau, weil ich jetzt rüberlaufen kann. Okay, das macht Sinn, das macht Sinn. Ja, wenn ihr solche Szenen mehr haben wollt, äh, mit mehr Gequatsche halt, kriegt ihr das Ganze auf Zuckerpuppe live oder auf, wo ist denn das Scheißding Oder einfach auf Twitch selbst. Ich dachte, ich merke das mal so in den Bayern. Weil da mache ich das sehr regelmäßig. Also, Freitag momentan ist Pokémon, Samstag habe ich jetzt Resident Evil drin und heute Sonntag ist jeweils Assassin's Creed. Unter der Woche streame ich dann random noch irgendwas, worauf ich gerade Bock habe. Lol, das Wasser kommt ja einfach aus dem Nix raus. Okay. Ah, jetzt hat das Wasser geladen. Okay. Ja, wie ihr seht, wir sind ziemlich am Rande der Map schon. Jetzt kann ich da zum Schmied gehen. Und dann da zum Arzt. Wir haben echt viel von Rom wieder aufgebaut, da bin ich recht glücklich mit. Und das es bringt mir halt so viel Geld ein und so viel Rabatte und alles, das ist wieder lieber Assassin's Creed 2, dass ich einfach viel zu viel Geld habe am Ende vom Spiel. Aber es ist okay. muss ich dahin? hin. Aber ich guck mal kurz, ob der was Gescheites hat. Normalerweise kriegen sie neue Rüstung, wenn ich das mache. Hat er nicht. Das ist eine bessere Waffe. Easy. Da kurz auffüllen, wenn wir schon hier sind. Und... So viel wie ich runterfalle und Damage kriege, reparieren wir das Ganze. Jetzt habe ich ein fettes Schwert, Alter. das gefällt mir gar nicht. Oh nein, das ist ein schweres Schwert, das ist ein Hammer. Das Zelt ist Hammer, scheiße. Ich muss das kurz auswechseln gehen gleich. Ich mag die schweren Waffen nicht. Wobei, ja, es geht eigentlich. Ich kann notfalls immer noch auf die kleine Waffe wechseln. Ich nehme die jetzt einfach mit. Also wir haben hier das Aquädukt gemacht. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen zu Romulus. Die Hauptmission ist ...ein Kilometer entfernt. Das habe ich nachgeschaut. Die ist da unten in der Ecke. Bevor ich dahin gehe. Würde ich gerne unterwegs.. Äh, eben die Romulus-Mission einerseits machen und andererseits kurz die Aussichtspunkte dann an diesen Orten. Zeige ich euch mal kurz. Aber wir machen jetzt zuerst Romulus. Also wir gehen jetzt da runter, die sind alle gemacht. Hier ist Romulus. Dann gehen wir dahin, machen die Aussichtspunkte. Hier geht es ja anscheinend noch weiter raus. Ich gucke mal, ob ich hier schon rauskomme, weil manchmal sind die Gebiete noch gesperrt. Und dann würde ich hier mal noch den Borgiatom machen, damit ich den letzten Teil noch freikaufen kann. Und dann ins Versteck von Romulus gehen. Dann schaffen wir uns so ein Stück für Stück nach hinten für die Hauptmission. Ich denke, das ist am sinnvollsten jetzt. Und wie immer, die Schätze, wenn ich sie gerade so sehe in der Nähe, so dann mache ich die. Weil warum geben sie diesmal halt auch Ressourcen. Und eigentlich wollte ich noch kurz ins Assassinenversteck. Das ist da vorne, das ist gut. Denn jeder Borger-Dom ist ja schließlich noch ein Assassinenversteck. Kurz meine Boys losschicken, meine Girls. Diesmal war es ein Boy. Okay, ich glaube, wir haben mehr Männer als Frauen. Okay, jetzt mal gucken. Wo waren die ganz schweren Miss. Hier, genau, Gruppenzwang war ganz schwer. äh, Leblins. So. Ah fuck, ich, ich vergesse immer, dass wir rechts starten. Okay, 0 verfügbar, hier sind zwei verfügbar. Ah, ein Schlag ins Gesicht, der wird schwer sein. Oh ja, der ist schwer. Ich schicke die da einfach mal mit, dass sie levelt. So. Gut, und in der Zeit gehen wir runter zu Romulus. Das heißt, von der Zeit her normalerweise kommen die zurück, bis ich wieder oben bin. muss nur kurz gucken, wo ich da muss. Ob ich hoch muss. Ich glaube nicht, normalerweise. Geh runter. Normalerweise sind die ja versteckt, die Eingänge irgendwo. Aber es sieht so aus, als wäre er doch oben, okay. auch aber, läuft, das ist gut. Er ist nicht oben, okay. Aber, ah, hier hinten, ja, okay. Innenhöfe, logisch. Geht sehr gerne immer wieder vergessen, wenn ich das mache. Dass es Innenhöfe gibt. Also ich muss kurz Nasen nehmen, meine Nase komplett zu, sorry. So, genau, pünktlich wiedergekommen, aus dem Ladescreen raus. Um den Schrein des rot nicht mehr als ein Quadrat verlieren. Ach du Scheiße. Also eigentlich perfekt Perfect Run laufen. Das wird interessant. Habe ich jetzt den richtigen genommen? Ich hoffe es. Ja, rechts, perfekt. Alright, also. Ohne Map ist es immer lustig. Alter. Voll geil, so eine alte Kirche. Okay, normalerweise gibt es hier einen Parkourweg. Wahrscheinlich einmal quer durch alle Hallen durch. Wie immer. Oder das ist, dass ich da oben durchlaufen muss. Und falls ich runterfalle, muss ich nochmal hier unten durch zurück. Vielleicht ein Checkpoint-System. Aber ja, wir gucken mal kurz. Ich muss da hoch. Da drüben ist das Tor. Warte mal. Ich gehe da rüber. Ich komme da raus. Doch, ich muss zuerst dann zurücklaufen, alles. Dann laufe ich hier oben durch. Komm hier rüber. Daraus kann ich da an der Wand wahrscheinlich laufen, über diese Fenster. Ah ne, da oben sind Bügel. Doch, Fenster, okay. Okay, ich habe es verstanden. Da beginnt es. Oder auch nicht. Okay. Nein. Warte mal kurz. Ich kann doch. Wand. X. Jawohl. So beginnt es. Okay. Wir kommen recht weit. Weil jetzt muss ich ein bisschen überlegen teilweise. Nein. Nein. Danke Ezio. Dabei bin ich auch an die Wand gesprungen, gerade hoch. Und plötzlich bin ich nicht mehr auf der Plattform, von der ich gesprungen bin. Oder ist einfach seitlich abgerutscht, das kann auch sein. Hm, ich liebe es. Wieso habe ich jetzt über noch mehr äh, Inhalte bekommen? Äh, noch mehr Lohn. Ist das, weil ich diesen Geheimort gefunden habe? Also ich finde es voll cool, übrigens dass so eine alte Ver... ver Staubte Kirche ist irgendwie. Aber. Also, mir gefällt der Ort sehr. Nein, Ezio. Ich war zu weit drüben. Alles klar. Das wollte ich vorhin machen. Da drüben ist eine Flagge. Ich sehe eine Flagge. Da muss ich hin. Okay, ich dachte, ich gehe da oben durch. Aber in dem Fall nicht. Okay, da ich ja alle Erinnerungen wieder äh, durchlaufen könnte später, ist es okay, wenn die Flaggen so versteckt sind teilweise. Jetzt muss ich kurz gucken. Da auch. Aber wenn ich sie gerade schon sehe, nehme ich sie mit. Nun komme ich wieder hier hoch. Ich muss zuerst auf diesen Kronleuchter hier. Ich glaube, ich kann meine Assassinen nicht rufen. Ne? Also jetzt sowieso nicht, aber wenn ich dann später Targets hätte. Ich glaube ich kann die nicht rufen hier unten. Oh, ich hatte gerade Angst. Sicher? Okay, vielleicht kann ich von da drüben hoch. Wie auch immer. Ich drücke auch nicht gerne R1 in solchen Sachen, weil ich runterstürzen kann. Normalerweise bin ich ein Riesenfan von durchrennen. Jetzt mal nicht. Diese Treppe hätte mal nach oben geführt. Da ist eine Flagge, da muss ich hoch. Ich muss da sowieso. Ne, ich muss nicht sowieso rüber. Ich muss über diesen Ecken da hoch. Ich muss mich mal kurz umschauen. Äh, ich muss auf jeden Fall da hoch. Wo habe ich da Anhaltspunkte? Bei dem. Da komme ich hin über diesen Holzbalken. Aber die Holzbalken sind natürlich so, dass ich da nicht hochlaufen kann. Das ist natürlich ganz schlau. Kann ich denn da hoch? Nein. Kann ich über diese Statue hochklettern? Kann ich. Okay, das war die Lösung. Jetzt muss ich zuerst da rüber für die zweite Flagge, die hier unten versteckt ist. Was echt gemein ist, da zwei Flaggen hinzulegen. Aber zum Glück waren sie relativ offen. Alright. Ich hab schon Angst gehabt, ich krieg zu viel Fall-Damage jetzt. Hä? Ich muss mich da fallen lassen, also? Why? Ach so. So erhalten. Ja, okay. Okay, wir kommen nicht mehr zurück jetzt. Jetzt muss ich da hoch irgendwie darüber. Das mache ich. Über diesen Schrank. Okay, mache ich wirklich über diesen Schrank. Nice. Boah, das war knapp. So ein Zufall, dass die genau so lange gehalten hat, bis ich da bin. Ich gehe mal weiter, ich gehe auf den zweiten direkt. Ich glaube, das ist sinnvoll. Vielleicht auch nicht. Ich dachte halt, ich kann mit hochspringen und halten. ich frage mich gerade, ob ich mich vielleicht fallen lassen muss. Also ich muss wieder recollecten, wo ich durch muss. Ich muss da hoch. Na, ich glaube, es war schon richtig, dass ich da oben bin. muss von diesem Ort einfach nur irgendwie weiterkommen. Dieser ganze Unterbau jetzt ist nur, dass ich äh, einen <lacht> Rückweg habe. Okay, ich habe zu weit überlegt. Alles klar. Oh nein, Ezio geht da weg. Ich ja, dachte, das Regal kommt runter, das Checkpoint, aber das wäre ein bisschen zu früh für einen Checkpoint. Nice. Du bist mutig, Junge. Jetzt haben wir hinten eine Treppe. Genau, okay, hier komme ich nur an den Anfang zurück. Das will ich ja nicht. Wahrscheinlich vielleicht ist das wegen der Flagge oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt darüber. Okay. Okay. Könnte helfen, wenn ich stürze. Aber wir stürzen ja nicht, wir sind zu gut. Ja, der Checkpoint war jetzt hier richtig unnötig eigentlich. Außer man verkackt halt den letzten Teil noch. Ich habe halt keinen Schlüssel, ne? Es also wird auf jeden Fall interessant, wenn es jetzt zu einem Kampf kommt. Auf einige Objekte können Sie schießen. Okay. Ich mag diese kleinen Spielereien, dass man halt äh, eben jetzt zum Beispiel runterspringen kann da, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Man kann es einfach machen. so, also man ist nicht ganz linear, es ist schon recht linear teilweise, für, vor allem für diese Dungeons, aber man hat so kleine Spielereien drin. Nein Ezio, wir fallen nicht runter. Nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Nicht so kurz vorm Ende. Da ich alles anderes traurig, das kannst du mir glauben. Ah, cool. Okay. Da war jetzt in der Ecke unten ein Hinweis, dass ich da noch was abschießen müsste, oder nicht? Ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme so. Ich hätte es gedacht, ich muss vielleicht runter, aber wir kommen schon so weit jetzt. Nicht runterfangen. Wie alles ja, immer so schön zufällig landet, ne? Also ich finde super, mir hilft <lacht> Aber... <lacht> Jetzt. Da hoch. Nope. Darüber, okay. Ich hoffe halt wirklich gerade, ich habe da unten nichts. Nein. Der hätte sich da doch locker festhalten können. auch diesen Sack. Ich glaube, ich muss den machen. Ich probiere das mal über den anderen Weg. Wenn ich da noch runterkomme, problemlos. Wobei, nee, war mal kurz. Nee, ich, mach, ich bin schon hier oben. Ich vermute mal, es gibt mehr als einen Weg. Hat das eigentlich... Ja, natürlich. Bullshit. Das ist so dumm. Das ist so bescheuert, ehrlich. Als Maul. Das ist kein Bock mehr. Für was gebe ich mir so Mühe, weißt du? Achso, ne, ich war richtig, ja. Okay, ich hab's verstanden. Ja, ich war sogar richtig. Dann wegen so einer Scheiße. Ach, geh doch kacken, Alter. Die doch kacken, ey Ezio, ganz ehrlich. Ich muss kurz gucken wegen Ladegerät, natürlich. Ich glaube, das war das im Boden hier. Ja. Oder? Nee, das ist falsch. Falsche. Ah, Alter, wo ist jetzt das Ding wieder? Irgendwie hinten. Ja, das war das... Oh ja, die Szene habe ich noch nie gesehen. Perfekt. Ein Rückweg. Genau, Fall. das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist original meine Worte. Ich habe jetzt gecheckt, dass es wirklich gar kein... Ich dachte wirklich, man hat mehr als eine Option, aber nö. Weil ich dachte, es ist unten. Zum Glück bin ich nicht runtergegangen. jetzt hier runter. Ich wette, da kann ich rüberspringen. Ja klar, jetzt nimmt das. Vorhin wollte er nicht. Alles klar, Ezio. Okay. Ja, das hat sicher keiner gehört. Kein Problem. Tada. Okay, ich glaube, wir müssen aber noch die anderen machen. Wir haben nicht alle. Ezo hey, okay, Yogi runter, du Pisser. Ja. Steuerung am Point, auf jeden Fall. Das ist einfach so gar nichts. Das war nicht mal eine Ecke, die ich früh besuchen kann. Alter, scheiß Kabel. Also man kann nicht mal sagen, ja, das war am Anfang, wäre das mehr gewesen. Das ist eine Ecke, die ich halt nicht mal am Anfang besuchen kann jetzt. so gucken wir mal das war auf jeden fall die romulus mission und ich mache jetzt weiter wie ich gesagt habe ich weiß nicht ob es diese folge wird oder nächste folge für euch ich gucke immer wie die zeit zusammenhält wenn ich die folgen so zusammensetze. also lassen wir uns überraschen naja das versteck heißt auch versteckt die Okay. also ich habe gerade die meldung gekriegt das für youtube ich habe gerade die Meldung gekriegt, dass ich auf die Tiberinsel muss, um meinen Assassinen das Ritual zu beenden. Das machen wir jetzt. Hier muss ich jetzt irgendwo einen ausbilden. In der Kirche wahrscheinlich. Moment. Geh mal raus. Ich glaube, ich, ich glaub, wenn ich es richtig im Kopf habe, stand da was von zur Tür raus und du hast es. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Okay, das war jetzt schon irgendwie cool, dass man so eine ähm, ein Ritual hat. Ja gut, das war es eigentlich auch schon. Okay. Ich mache den Rest ohne Pferd mal. Dann kann ich da durch ohne Probleme. Dankeschön. Ich muss hier irgendwie da hochkommen noch. Da ist er. Da ist er. Ich habe Erfahrung mit den Assassinen. Ich kenne sie. Ja, das habe ich mir gedacht. Unsere ist Das weg. Ey. Ja, der ist weg. Fuck off. Ich wollte es auch mal machen. Ja, okay. Das heißt, ich muss den noch mal machen. Das ist schade. Ja gut. Ich wollte gerade wegreiten, aber ich habe gerade die Meldung gekriegt, dass wir den wieder haben. So, die können ja kämpfen, die schaffen das. Damit rauf kommen wir, easy. Also und jetzt holen wir den anderen. Das war jetzt einfacher. Jetzt muss ich nur noch diesen einen Turm finden. Das Gebiet ist leider sehr groß. Ich markiere mir mal den Turm selbst. Ach, der ist ja mega weit weg. Wollte ich haben. Dankeschön. Ja, jetzt ja gar keine Lust, richtig zu klettern. Ist okay. Verstehe ich. Muss man auch ein bisschen in Stimmung sein dafür. So. Okay, dieser Turm ist wieder ein anderer, glaube ich. Ja, dieser Turm ist nervig. Nein, ECU. Ich muss da nochmal runter. Alter, halt. Fick dich doch einfach. So. Manchmal diese Türme. Einfach lieb. Ich wollte gerade zurück in die Stadt noch, um Geld zu holen für die letzten Aquädukte und so. Aber ich mache jetzt den Turm fertig, dann habe ich einen Point von hier aus und dann würde ich beenden. Also für YouTube ist sowieso etwas als für Twitch dann. Da ist eine Flagge. Ich gucke jetzt mal kurz, was in diesem Gebiet noch so rum ist. Voll cool, hein? Wir haben alle Trophäe, äh, alle Borgia türme gemacht. Können wir jetzt noch eine Gilde reinmachen? Ich glaube wirklich, ich habe zu wenig Gebäude gebaut bis jetzt. Mal schauen. Ähm Was hat denn diese letzte Stadt zu bieten? Schmied. Das war's. Okay. Ja gut. Aber warum ist so 90% fertig gleich? Das ist voll gut. Also 89 jetzt, aber. Das ist voll toll. Komm, scheu ist etwas für Mädchen, nicht für.. Allein schon von diesem Spruch sollte man eigentlich beim gar nicht einkaufen, das ist eine andere Zeit, ich weiß, aber trotzdem. Haben wir hier gleich einen Assassinen-Rekrutierung? Nee. Ja, hier in der Stadt sind dann. Okay. Das heißt, ich geh jetzt mal dahin. So, aber ich habe jetzt fast 50 K. Wir können das Gebäude kaufen. Das wollte ich jetzt noch kurz haben. So. ein fettes Assassins Creed Logo vorne drauf, ist ja unauffällig, weißt du. Das ist jetzt unser. Unsere Stadt wurde nicht teuer anscheinend. Ich hätte drauf werten können, aber anscheinend nicht. Oh, das lädt gerade noch alles. Ja, wir holen auf jeden Fall mal kurz einen Assassin noch ab. Den letzten, den wir haben können. Der ist weg. Ja, die sind halt nur zeitlich begrenzt da. Das soll nicht auch noch verschwinden Alter Das ist, weil ich zu weit weggelaufen bin oder so Aber ich meine, ich konnte ja gar nicht dahin. Ich muss hier außen rumlaufen. Um. Egal. Also eigentlich nicht egal, aber naja. Ich laufe nicht zu weit weg jetzt. Das war der letzte Assassine. Das müsste jetzt eine volle Gilde sein. Jetzt gehen wir natürlich noch kurz nachschauen. Nicht, dass ich einen Fehler mache. Aber, äh, ja, auf jeden Fall... Wir gehen nur kurz gucken, wie es aussieht. Danach beende ich die Aufnahme mal endlich. nächstes Mal, wenn ich dann wieder aufnehme, gehen wir auf die Hauptmission. Weil ich habe jetzt auf der Map unten alles gemacht. Ich konnte in dieses Gebiet, das war nur ein ganz kleines Gebiet noch. Da. Habt ihr schon alles außer diesem... Aussi Verdammte, scheiß Scheißauto. Diesen Turm habe ich nicht. Äh, die Toma, aber nächstes Mal haben wir hier die... Eine Pyramide. Den Versteck von Romulus und dann Main Story. Das wird auf jeden Fall mein nächstes Mal mein Ziel sein. Und ich werde wahrscheinlich im Stream vorhin dahin spielen und die Aufnahme dann starten, wenn ich da bin, so. Ich habe mich jetzt mit diesem System eigentlich recht angefreundet, dass ich die Story so unterteilt aufnehme. Ich will eigentlich wissen, wo das Scheiß-Eingang ist. Ah, der ist unterirdisch. Der muss hier drin sein. Nicht diese Türe. Da. Zu viele Türen. Ja gut, also...